Hallo ihr Lieben! Eigentlich wollte ich ja diese Woche überhaupt kein Video machen, aber es ist so viel passiert und ich habe mir jetzt erstmal eine Tasse Kaffee gemacht und ich wollte mal erzählen, wie, das, wie wir das jetzt so geschafft haben in den Corona-Zeiten. Am 18.03. kam ja von der Regierung äh, der Beschluss, dass wir schließen müssen. Es gab ja in vielen Bundesländern verschiedene Regelungen und wir haben mit Tränen den Laden zugemacht und wussten wirklich nicht, was auf uns zukommt. Und zwei, drei Tage später kam in Hessen dann die Info raus, wir dürften theoretisch wieder öffnen. Ich habe der Sache nicht so ganz getraut und habe gedacht, ich, das ist alles zu schwierig mit Corona und habe dann einfach mal zugelassen. Dann habe ich dieses Video mit den Ostergrenzen per Post herausgebracht. Äh, ja, und an der Stelle nochmal tausend Dank, weil wir haben richtig viele Ostergrenze verschickt. Und ich habe auch ganz tolle Fotos bekommen von euch YouTubern, wie ihr die dekoriert habt. Und da zeige ich mal ein paar, die ich bekommen habe im Anschluss. Ja, und insofern haben wir dann einfach mal ein, zwei Wochen Zeit verstreichen lassen und ich wollte mal sehen, wie die Lage so ist und ähm, wie das Interesse ist, weil es vielen natürlich unglaublich viele Aufträge weg, die Hochzeiten sind ausgefallen, es sind keine Konfirmationen, keine Firmungen, es sind einige Kunden, die auch geschlossen haben, wo für die Rezeption keine Blumen sind, also es war alles natürlich sehr reduziert. Aber es ist eine Zeit, in der ich total viel Solidarität von sehr, sehr vielen Kunden erfahren habe. Und das hat auch unheimlich Spaß gemacht, ähm, oder unheimlich Freude, nein, Spaß ist falsch gesagt. Es hat total Freude gemacht zu sehen, ähm, wie, wie lieb und wie solidarisch die zu uns sind. Muss ich mal einen Schluck Kaffee kurz nehmen. <lacht> wie, äh, weil es gibt Kunden, die haben uns angeboten, dass, dass wir Gutscheine denen verkaufen können, und ich habe einen neuen Newsletter installiert und hat die Kunden haben ein paar Newsletter bestellt. Und äh, wir haben dann wirklich nur zum Wochenende den Laden geöffnet und haben in den Laden so eine Abstandsbeschränkung reingebaut. Das äh, zeige ich gleich nochmal, ein kleines Video davon. Und äh, die haben super Abstand gehalten, es kam nur eine Person in den Laden, ähm, wow, es war echt Wahnsinn. Und ja, und dann kamen natürlich jetzt auch ähm, die Ostertage und äh, die Ausgangsbeschränkungen sind ja immer noch, beziehungsweise die äh, nicht Ausgangsbeschränkungen, sondern dieses Kontaktverbot. Äh. Und ähm, wie man hier auch sieht, ich habe natürlich auch hier so einen österlichen Strauß zu Hause. Und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass es ganz, ganz, ganz viele gab, die gesagt haben, wir können uns jetzt nicht sehen und wenn wir uns nicht sehen können, dann schicken wir einen schönen Strauß zu Ostern, ähm, statt dass wir kommen. Das heißt, diese Woche, also die Woche vor Ostern war unglaublich und unsere, unsere Männer sind, haben die Lieferstreuse gefahren, wir waren jetzt diese Woche total unter Wasser. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber man bewegt sich so von Tag zu Tag voran und muss einfach gucken, wie sich die Lage entwickelt. Das lässt sich alles überhaupt nicht voraussagen, aber diese diese tollen, netten, lieben Gesten von so vielen Leuten, diese tollen E-Mails und bleibt gesund, die guten Wünsche, also das ist, das ist so eine Zeit, wo man auch merkt, dass unheimlich viel Wärme und Herzlichkeit zählt und ähm, dass, dass einfach total viel Menschlichkeit äh, da ist. Also deswegen auch euch allen vielen, vielen Dank für diese tollen Gesten und es hat mir richtig Freude gemacht, die ganzen Nachrichten zu bekommen. Ja, und dann ähm, habe ich noch so ein kleines, was anderes Tolles heute im Video, was so eine Folgeerscheinung von Blumen ist. <lacht> und zwar, wenn man unheimlich viel mit Blumen zu tun hat, dann hat man auch das Problem, dass aus diesen Blumen ähm, leider Gottes auch einige, naja, mh, ungebetene Gäste kommen. Ja, und äh, diese ungebetenen Gäste, das sind dann so kleine Tierchen, die dann irgendwo mal vielleicht in der Wohnung unterwegs sind. Und äh, bisher haben wir dann immer mit solchen Methoden versucht, die zu beseitigen. Aber die weißen Wände, ähm, die finden das natürlich nicht toll. Ja? Und dann hat man immer, und das ist auch für die Tiere nicht schön. Und <lacht> ich hatte eine Freundin, die hat uns äh, ein Geschenk gebracht und hat gesagt: ähm, damit werdet ihr ungebetene Gäste los und ähm, ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen und äh, ich muss euch sagen es ist was was wir mehrfach in der Woche in der Hand haben es ähm, ist unglaublich praktisch und äh, das wollte ich jetzt mal zeigen Das äh, ist auch eine tolle Geschenkidee das ist Snappy und äh, Snappy hat äh, ist also ein kleines äh, Kunststoffgehäuse und wenn man jetzt ein Tierchen hat äh, dass man gut ins Freie befördern will, dann geht man einfach ähm, auf eine glatte Fläche, macht äh, den Schieber zu und befördert dieses nette kleine Tierchen dann wieder ins Freie mit Snappy. Und ähm, es funktioniert so super, weil keines von den Tieren kapiert, dass man was drüber stülpt, weil das ja durchsichtig ist. Und zum Beweis habe ich einfach schon ein paar Videos gedreht. Ich habe Hummeln und was weiß ich, was alles aus dem Laden wieder raus befördert. Und das hat genial funktioniert oder auch selbst Hornissen hatte ich da schon drin. Also es, es ist genial, es ist ein geniales Geschenk und ich glaube, als ich die bestellt habe, habe ich mal zehn Stück bestellt und alle sagen, es funktioniert wahnsinnig gut. Also den Bestelllink dafür, den schreibe ich noch in die Beschreibung rein und ich kann es nur empfehlen, das ist echt der Hammer. Ich kannte es nicht, aber ich verschenke es auch total gern. Ja, und ich habe auch hier nur noch mal so zu meiner Blumendeko. Ähm, der Strauß ist ja auch selbst erklärend, die mit frischen Zweigen drin. Es ähm, gibt ja auch diese schönen Frühlingsblüher diese kleinen Narzissen. Äh, die habe ich einfach nur in so ein Glasgefäß gesetzt. Ich mag Glasgefäße sehr, sehr gerne, weil die, weil die so eine Eleganz haben weil die ähm, ein bisschen edler sind ja, als diese, als Keramikgefäße. Und äh, das ist eine Blüte. Die kennen viele nicht. Das ist ein Ornithogalum, auch Milchstand genannt. Und das ist eine Blüte, also die blüht wirklich so in diesen, in diesen Kolben, blüht auch noch unheimlich viel auf. Und äh, die hält zwei bis drei Wochen. Nicht so viel Wasser in die Vase machen. Es ist unfassbar, wie lange die hält. Und ich habe die jetzt einfach hier mit ein bisschen Kamille und Eukalyptus äh, in, ja, in so eine kleine Weinkaraffe gestellt. Und erfreue mich natürlich an diesen vielen schönen, tollen Blumen, weil jetzt sind wir ein paar Tage zu Hause und jetzt wollte ich auch gerne mal tolle Blumen haben. Ja, und in diesem Sinne, das waren die Neuigkeiten. Es wird nächste Woche wieder ein blumiges Video geben. Naja, ein paar Blumen haben wir jetzt ja auch dabei. Aber ich wollte einfach mal so über die aktuelle Situation auch erzählt haben und nicht nur die, ich sage jetzt auch mal, die Probleme oder ungewissen Zeiten verschwiegen haben. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund und kommt gut durch diese Zeit. Und ich freue mich, euch bald wieder auf meinem Kanal wiederzusehen. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.